Ja, ich glaube, für Unternehmen ist es wichtig zu berücksichtigen, dass in der gesamten Kommunikation, wenn ich den Kundenwunsch in den Mittelpunkt stelle, es sehr wichtig ist, dass ich eine Nachvollziehbarkeit und eine hohe Transparenz für diese Kundenkommunikation habe. Ich möchte jederzeit nachvollziehen können, was hat der Kunde gefragt, wer hat was und warum auf diese Anfrage entschieden und was war unsere Antwort auch darauf. Wenn ich das also jetzt alles zusammenfassen möchte und in eine, an einer Stelle zusammenbringen möchte, dann gibt es ein sehr probates Mittel, was sehr, sehr viele Unternehmen auch schon erfolgreich und lange Jahre im Einsatz haben, die elektronische Akte. Die elektronische Akte ist geradezu prädestiniert dafür, an einer Stelle alle diese Anfragen zu sammeln. Sie kann in eine Struktur bringen, egal ob die Anfrage per Chat eingekommen ist, ob es ein Brief war oder eine E-Mail. Wenn ich diese Akte in meinen Mittelpunkt stelle, dann fällt es mir auch relativ leicht, die dazugehörigen und damit verbundenen Geschäftsprozesse ebenfalls anzubinden, sodass der Kunde die gleiche Antwort bekommt über den gleichen Geschäftsprozess, egal ob er seine Anfrage per Chat gestellt hat, per E-Mail oder per traditionellem Brief.